Die fünfte Station beim High Rocks 1000 Meter Rudern nach den Burpees, auf jeden Fall, ich würde nicht sagen, was zum Entspannen, aber etwas ein bisschen lockerer. Als erstes ganz wichtig, den Widerstand einstellen und wenn, direkt, sobald du ans Gerät ankommst, und dann ähm, genau die Füße einmal in die Schlaufen auch entsprechend der Größe einstellen und dann festziehen. Ganz wichtig, die Griffe nehmen. Die Arme dabei schön eng am Körper lassen und jetzt einmal einen Stoß nach hinten zum Bauchnabel. Wirklich hier so viel Strecke wie möglich machen. Und mit den Beinen abstoßen, wie als würde man quasi in einen Squat gehen. Und hier arbeiten wir aus dem Rücken vorwiegend und auch aus den Beinen. Ja. Ja.